Ja, danke, Florian. Oh, das ist Sevenhöhe, merke ich. Ne? Das Mikro, das Pult, nicht so wie den Bundestag bewegbar. Ja, also erstmal schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich darf auch liebe Genossinnen und Genossen sagen, dieser wunderbaren Location. Florian hat ja schon die Organisatoren gelobt, kann ich mich nur anschließen. Ist schon toll hier. Auch das Kreuz, das ist so andächtig, wo man hochschauen kann. Ich finde es toll, dass meine Fraktion und die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam diese Konferenz organisiert hat. Ich muss hier mal ein bisschen was weglegen, kann man ja gar nicht, äh, gar nicht ordentlich reden. Ich finde find das toll, dass diese Konferenz organisiert worden ist. Ich finde natürlich der Anlass in diesem Monat, 70 Jahre allgemeine Erklärung der UN zu Menschenrechten, ich finde auch deshalb wichtig, weil ja gerade der Sozialpakt vorgelegt oder Deutschland aufgefordert ist, zu zentralen Punkten Stellung zu nehmen. Eine meines Erachtens Aufforderung an Deutschland und damit natürlich auch an die Linke. Und das Thema sieht Ungleichland Deutschland, kann man das ja zunächst mal aus drei Gesichtspunkten betrachten. Der eine wäre vielleicht der, was tut eigentlich Deutschland in Bezug auf Ungleichheit in dieser Welt? Ich glaube, dass das ein sehr wesentlicher Aspekt ist. Was tut Deutschland mit Blick auf Europa und Ungleichheit und Entwicklung? Und was tut Deutschland verantwortlich in Deutschland im eigenen Land zu dieser Thematik? Ich glaube, dass das sehr unterschiedliche Bezugspunkte sind. Seven hat eben darauf hingewiesen, wir haben eben – ich vermute alle gemeinsam – die Linksfraktion den Haushalt der Regierung abgelehnt. Weil die Haushalts also Diese Abstimmung stand am Ende einer Woche wo zentrale Weichenstellungen vorgenommen werden für das nächste Jahr. Die Etats stehen fest, die Richtung der Politik ist festgemacht worden und deswegen ist es eigentlich ein sehr wichtiger Tag, auch wenn er diese Bedeutung in der öffentlichen Widerspiegelung nicht hat. Eins kann man, wenn man das betrachtet, deutlich sagen. Dieser Haushalt ist keine Weichenstellung. Er ist in der Substanz ein Weiter-So. Ein Weiter-So in allen zentralen Fragen. Da wird an der einen oder anderen Schraube gedreht, das ist wahr, aber wirkliche Veränderung im Sinne der Aufgabenstellung, dass Deutschland nicht ungleichland ist, das ist leider in diesem Haushalt nicht zu erkennen. Ich werde darauf noch eingehen, weil zumindest diese kurze Bilanz von ein Jahr schwarz-rot, die kann man ziehen. Ich meine, das sind die beiden Parteien, ich will daran noch mal erinnern, Es ist ein gutes Jahr her, die bei der Bundestagswahl zusammen 15 Prozent verloren haben. Das merkt man denen an. Das ist eine Koalition der Wahlverlierer, die verbal teilweise ganz gut sind, real lässt es alles sehr zu wünschen übrig. Weil wenn ich mir anschaue, was wurde in dieser Zeit beschlossen, was wir zügig gemacht haben, also wir nicht, die anderen, war die Bundeswehrmandate, die 14, die wurden also blitzschnell und ohne Debatte voll. Die Ethenerhöhung ging ganz schnell, Parteienfinanzierung ging ganz schnell, aber andere substanzielle Veränderungen vielleicht im Sinne der Menschen in diesem Land, da ist bisher weitgehend Fehlanzeige. Und deshalb ähm, ist natürlich das, was Politik heute und hier äh, leistet in Deutschland, ein wesentlicher Punkt zu dieser Thematik. Ich möchte nichtsdestotrotz, bevor ich auf unser Land eingehe, schon zumindest noch mal darauf hinweisen, dass Deutschland in der Weltpolitik nicht nur eine Rolle spielt. Viele sprechen Davon, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass wir eine Zeitenwende erleben, dass alles ist zweifellos wahr. Aber es wird häufig mit anderen Dingen verbunden, als mit denen mit denen wir das verbinden. Ich will nur einen Punkt mal nennen. Im letzten Jahr gab es 365 Kriege und bewaffnete Konflikte auf der Welt. 385. Die alle, alle diese Kriege werden mit Waffen geführt und ganz viele eben mit deutschen Waffen. Und wenn wir über diese Kriege reden, dann muss man eins klar sagen, das ist auch eine Mitverantwortung deutscher Politik, dass sie stattfinden. Und das gehört natürlich dazu, dass man damit nicht nur Ungleichheit, also Krieg ist die Form, wo die größten Ungleichheiten geschaffen werden, dort wo er stattfindet. Wenn man weiß, dass alle 14 Minuten es einen Toten auf der Welt gibt mit einer deutschen Waffe, dann tut Deutschland genau in diese Richtung der Beförderung von Ungleichheit, von. Ja, dann auch Terror in dieser Welt befördert das. Ja, und das Ergebnis unter anderem der Exporte von Waffen, der Entsendung von deutschen Soldaten in aller Welt, das Ergebnis sind 68,5 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt, weil der natürlich auch mit Ungleichentwicklung in Deutschland dann wiederum korrespondiert. Wir haben, jeder weiß das, die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Kinder. Die aktuelle Situation ist die, dass alle fünf Sekunden auf der Welt, nicht die Flüchtlinge, alle fünf Sekunden auf der Welt verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Das sagt alles über die Situation auf der Welt und es sagt auch im Übrigen etwas über Verantwortung deutscher Politik. Nehmen wir gerne den Vergleich. Der teuerste Fußballer, der gerade verkauft worden ist, ist das für eine Summe von 222 Millionen diese Summe würde ausreichen, um 5,3 Millionen Kinder ein Jahr lang zu ernähren, was sie nicht verhungern müssten. Das sagt etwas über den gesamten Irrsinn dieser Welt. Das sagt aber auch etwas über Verantwortung, die von deutscher herrschender Politik eben mitgetragen und teilweise mitbefördert wird. Trotz aller netten Reden, jeder redet im Bundestag, äh, auch die Regierung gerne über Bekämpfung von Fluchtursachen und Ähnliches, nur praktisch, praktisch tun sie genau das Gegenteil. Und das ist inakzeptabel und das bleibt auch inakzeptabel. Und natürlich hat das mit dem Thema Menschenrechte, mit dem Thema sozialer Menschenrechte sehr zu tun. Wir erleben, dass diese Auseinandersetzung eine ganz zentrale politische Auseinandersetzung ist, die im Übrigen auch von der politischen Rechten geführt wird. Wir haben, ich ich nenne das immer wieder so einen Kulturkampf von rechts, der auch um Deutungshoheit von Begriffen geht, der auch um das Thema Menschenrechte geht. Der Kulturkampf ist in erster Linie ein Kampf um die Deutungshoheit gesellschaftlicher Prozesse. Am deutlichsten ist das geworden, diese Frage, ich muss mal meine Uhr abnehmen, weil die Seven hat mir gesagt, deine Rede hat genau bis 14.15 Uhr zu gehen, das ist dein Auftrag, dann ist die nächste Runde, dann sind wir endlich im Zeitplan und jetzt muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich diszipliniert das mache. Also das beste Beispiel für diesen Kulturkampf, der geführt wird und der sehr wohl mit der Thematik verbunden ist, ist die Äußerung, die Horst Seehofer ja nicht ganz zufällig getätigt hat, die Migrationspolitik ist die Mutter aller Probleme. Warum macht er das? Wenn ich mal die, an die Frage anders rangehe und auf zentrale Probleme in unserem Land komme, also der Dieselskandal, viele betroffene Menschen, umweltbetroffen durch die entsprechenden Werte, hat, wenn ich das richtig sehe, mit dem Thema Migration also wirklich gar nichts zu tun. Die in dieser Woche immer wieder beklagte Unterfinanzierung der Kommunen und der Investitionsstau im digitalen Bereich, bei Krankenhäusern, bei Schulen und so weiter, hat auch überhaupt nichts mit dem Thema Migration und Flüchtlinge zu tun. Und die Spaltung der Gesellschaft, seven hat darauf hingewiesen, die Zahl der Milliardäre steigt, die Zahl der Vermögensmillionäre ist inzwischen bei 1,4 Millionen und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die von Grundsicherung im Alter leben müssen, die Zahl der Kinder in Armut wächst. Diese Entwicklung hat nichts mit Migration zu tun, denn die Weichenstellungen sind an, an ganz anderen Stellen vorgenommen worden. Und deswegen hat diese Debatte etwas Funktionales, weil sie den Fokus woanders hinführen soll. Und deswegen ist natürlich die Aufgabe der politischen Linken, und meine ich jetzt etwas mehr als sonst, genau an dieser Frage andere Debatten zu führen, Nämlich wirklich über Ursachen von Flucht, Vertreibung, von Klimawandel, von der schreienden Ungerechtigkeit in dieser Welt zu reden. Das ist die Kernaufgabe. Wenn wir uns auf die andere Debatte einlassen, bedienen wir im Kern eine Diskussion, die andere führen wollen. Und sie ist schwieriger für uns zu gewinnen. Deshalb, deshalb ist auch die Frage von Menschenrechten, von sozialen Menschenrechten eine zentrale. Denn... Warum ist denn im Steuersystem der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten nichts verändert worden? Diese Entwicklung, die ich geschildert habe, und ich habe nur diese zwei Zahlen genannt, also über 1,4 Millionen Vermögensmillionäre und 4 Millionen Kinder in Armut, die reichen eigentlich. Die ist ja nicht zufällig. Und als Norddeutscher weiß ich, Steuern heißt Steuern, um ein Steuer in die Hand zu nehmen und genau da etwas gegen zu tun. Es wird nichts getan, obwohl es auf der Hand liegt. Obwohl das auch teilweise in Koalitionsverträgen stand, etwa die Finanztransaktionssteuer. Aber das ist notwendig, wenn man wirklich soziale Menschenrechte herstellen will und das als Anspruch hat, dann muss man hier den Mut haben und dieser Mut, ist mit dem Wort der Umverteilung verbunden. Aber das genau passiert eben nicht. nur das eine kleine Beispiel. Deutschland nimmt aktuell circa 6 Milliarden bei der Erbschaftssteuer ein. 6 Milliarden. In den nächsten Jahren werden Billionen werden vererbt werden. Und ich fordere nur, nehmen wir die Erbschaftssteuer der Vereinigten Staaten, nicht verdächtig sozialistisch zu sein. Aber wir würden 60 Milliarden einnehmen und allein damit könnten wir, könnten wir für die Einhaltung von Menschenrechten, für soziale Sicherheit so viel tun. Aber es wird nicht getan, offensichtlich auf Mut, äh, aus äh, mangelndem Mut sich mit den Vermögenden in diesem Land anzulegen. Und dagegen Dagegen müssen und wollen wir, und deswegen ist auch die Konferenz heute so wichtig, ein anderes Konzept setzen. Und das ist natürlich eins, was mit dem Begriff der Solidarität am besten zusammengefasst ist. Der Genosse Marx hat den letzten Satz im Manifest, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Ja, das ist ein zentraler Aufruf und nicht zufällig am Ende des Manifests. Dankeschön. Für uns heißt das heute natürlich stiftet solidarität lasst euch nicht spalten das was andere wollen die schwachen gegen die schwächsten ausspielen das kann es genau nicht sein der zentrale konflikt ist der oben unten oder kapital und arbeit das ist der zentrale da müssen wir ran. und ich will das dann auch mal und nicht ganz uneigennützig Einfach nur mal klar und deutlich feststellen, ich bin froh, Vorsitzender einer Bundestagsfraktion zu sein, die Nein gesagt hat zu jedem Kampfeinsatz der Bundeswehr. Und ich bin stolz darauf, dass wir Nein gesagt haben zu jeder Verschärfung des Asylrechts. Und ja, ich bin stolz darauf, dass wir immer Nein gesagt haben zum Krieg gegen den Terror. Und ja, ich bin stolz darauf, dass wir Nein gesagt haben zu allen Waffenexporten. Das ist das, was uns ausmacht und das ist eine Kernfrage, auch zur Einhaltung von Menschenrechten jeglicher Art und Weise, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, wir feiern auch die 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der erste Satz, der dort steht, alle Menschen sind frei. Und gleich an Würde und an Rechten geboren, ist ein zentraler. Es gibt seine Entsprechung, wie alle hier wissen, auch im ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen und so weiter. Mit der Aufnahme in den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und den internationalen Pakt über wirtschaftliche und kulturelle Rechte haben die Menschenrechte Verbindlichkeit erhalten. Sie haben Verbindlichkeit da. Und ich sage auch für uns als Linke, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir kein instrumentelles Verhältnis zu Menschenrechten und zwar zur Gesamtheit haben. Ich weiß, das ist nicht so ganz leicht, das ist ja schnell ausgesprochen. Also wenn ich jetzt mal von mir selbst ausgehe, habe ich zum Beispiel manchmal einen milderen Blick, wenn ich nach Kuba schaue, weil ich tiefe und grundsätzliche Solidarität mit Kuba habe und er etwas weniger kritisch Dinge sehe, die man vielleicht kritisieren muss. Das ist im Übrigen in Bezug auf unsere kubanischen Genossen völlig falsch. Die können damit wunderbar umgehen, da kann man in großer Offenheit drüber reden. Aber zentral und gerade als jemand, der auch aus einem Land kommt, was durchaus ein instrumentelles Verhältnis zu Menschenrechten hat, ist für uns als Linke, für die politische Linke enorm wichtig, dass wir dieses genau nicht zulassen. Das ist eine Herausforderung, aber diese Herausforderung müssen wir uns stellen, die Maßstäbe müssen immer und überall die gleichen sein, nach außen wie auch in unserem Land. Und deshalb, deshalb sage ich auch ganz klar, dass das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard dass soziale Menschenrecht eine Maßgabe menschenwürdiger Gestaltung genauso ist wie die bürgerlichen politischen Menschenrechte. Es gibt hier einen Zusammenhang, wir setzen uns nicht nur für die bürgerlichen politischen Rechte, sondern eben auch für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ein. denn die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts, das ist eine zentrale Vorbedingung dafür, für politisches und weiteres Engagement. Ich will nur an die Grabrede des Genossen Engels am Grab von Marx erinnern, der gesagt hat, der Mensch muss erst essen, trinken und wohnen, bevor er sich mit Politik beschäftigt. Und ich glaube. Das kann man auch auf unsere heutige Zeit übertragen und deshalb ist der Kampf auch in unserem Land für soziale Gerechtigkeit, für gleichen Zugang so wichtig. Das heißt, eine Vielzahl von verbrieften Rechten, das Recht auf Arbeit, auf faire Arbeitsbedingungen und dazugehörige Bildung, jetzt parallel findet gerade im Deutschen Bundestag eine Konferenz auch der Linksfraktion mit Betriebsräten, genauso voll wie hier statt, wo es um das Thema Arbeitszeit, Kampf um Arbeitszeit, Florian hat darauf verwiesen, vor 100 Jahren die damalige Revolution, die den Acht-Stunden-Tag erkämpft hat, der danach immer Auseinandersetzung auch in klassenkämpferischen Auseinandersetzungen war. Eine zentrale Frage. Das Recht auf Bildung. Ja, dieses Recht auf Bildung würde vermutlich fast jeder im Deutschen Bundestag unterschreiben. Nur es ist so nicht realisiert. Es ist schon heute nicht so, dass jedes Kind in unserem Land etwa die gleichen Chancen seiner Entwicklung hat. Im Übrigen, das will ich an dieser Stelle einmal anmerken, linke Position ist, dass jedes Kind, da wo es geboren wird, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten kann und dann frei entscheiden wird. Das ist linke Position, dass der Ausgangspunkt es ist nicht linke Position, dass wir das realisieren, sondern wir müssen darum kämpfen, dass das jeder kann und schafft. Drittens, natürlich das Recht auf Gesundheit, das Recht auf gesunde Lebensbedingungen. Das ist in Deutschland nicht realisiert. Das Koch-Institut hat festgestellt, wer arm ist in Deutschland, stirbt zehn Jahre eher. Das ist die Realität. Schlicht ein Fakt. Ja, das ist nicht zu akzeptieren. Da werden in Deutschland soziale Menschenrechte nicht eingehalten. Natürlich auch elementare Dinge wie der Zugang zu genügend und zu gutem Wasser. Auch da im Übrigen ist es nicht so, dass Deutschland da in jeder Beziehung Vorbild ist. Natürlich das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf angemessene Unterkunft. Seven hat darauf verwiesen. Also nicht nur in Berlin, nicht nur in München und Frankfurt. Nein, es gibt viele Städte, wo für eine Vielzahl von Menschen Wohnung nicht mehr erschwinglich ist. Und in der City Berlins kann man, kennen das ja von Kollegen aus dem Bundestag, die dann sagen, das kann ich ja gar nicht bezahlen, wenn ich jetzt hier neue Wohnung habe. Das ist die Realität. Ich meine, Bundestagsabgeordnete und wir kriegen reichlich und pünktlich Überweisungen. Da ist was nicht normal im Land, wenn das die Situation ist. Und da erst über diejenigen, die wirklich an der unteren Einkommensgrenze sind oder eben über keine Einkommen verfügen. Natürlich geht es auch um das Recht am kulturellen Leben, auch ein ganz zentraler Punkt. Auch da, es ist in Deutschland, in dem reichen Deutschland natürlich so nicht realisiert und nicht nur wegen der Kluft Stadt-Land, sondern sehr wohl auch im Zugang. Da gibt es übrigens auch Unterschiede, wer in einer Stadt Verantwortung trägt. Ja, es gibt gute Beispiele, wo die Linke auch in Verantwortung ist, wo der Zugang dann auch zu kulturellen Leistungen für Menschen mit weniger Einkommen kostenfrei ist. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das kann man ausdehnen. Und es gibt neue, dazugehörige soziale Rechte, wie zum Beispiel auch das Recht auf geistiges Eigentum. Die gesamte Frage der Digitalisierung ist aus meiner Sicht insgesamt ein, ein Ausweis des Versagens der aktuellen Regierung. Also, man muss sich mal anschauen, oder ich, ich mache es mal andersrum. Vor fünf Jahren gab es damals auch eine Regierungserklärung und es gab damals einen Minister, der die Digitalisierung unter anderem verantwortet hat, der hieß Dobrindt. Und er hat damals gesagt, Deutschland wird am Ende der Legislatur Spitze sein bei der Digitalisierung, beim Netzausbau. Die Realität ist eine völlig andere. Deutschland ist auf Platz 29 von 35 OECD-Ländern. Ich habe früher mal gedacht, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, das ist in meinem Bundesland so, weil ich da durch die Gegend fahre, habe ich alle fünf Minuten kein Netzempfang. Aber ich habe jetzt im bayerischen Landtagswahlkampf festgestellt, im hessischen auch, das ist doch auch nicht anders. Ich meine, es ist doch ein unfassbarer Zustand, wenn die Netzabdeckung in Estland, in Peru, selbst in Albanien besser als, als in Deutschland. Ja, das ist dann etwas, auch das ist, ist natürlich ein Recht. Und wenn die Bundesregierung jetzt 5G-Lizenzen vergibt, und nicht realisiert, dass jede und jeder, die Zugang zum Internet hat, zu schnellem Internet. Ja, das muss Normalität sein. Das hat man den Konzernen mitzuteilen. Es ist nicht so, dass die dort Geld in Größenordnung verdienen müssen. Als damals die Lizenzen vergeben worden sind von Hals Eichel, der ja, die Leute haben ein Vielfaches, ein Vielfaches inzwischen an Profit gemacht und die Schäden dadurch, sind um ein Vielfaches größer als das, was die Bundeskasse damals eingenommen hat. Deswegen heute eine solche Weichenstellung vorzunehmen und nicht dafür zu sorgen, wäre brutal falsch. Das ist noch nicht entschieden, aber das ist auch eine Form von Auseinandersetzung. Und diese Punkte lassen sich meines Erachtens vielfältig fortsetzen. Ich glaube, dass, und es bleibt dabei, dass das natürlich immer Kampf und Auseinandersetzung ist. Und natürlich, ja, der entscheidende Punkt ist die ungleiche Entwicklung bei Einkommen und Vermögen in unserem Land. Die Zahlen sind teilweise genannt worden, aber sie bringen vor allen Dingen eins mit sich. Sie bringen Existenzangst und Verunsicherung auch in unser Land. Und ein Ergebnis ist im Übrigen das Erstarken von rechtspopulistischen Parteien. Ich mache es mal noch sehr nett. Da trägt handelnde Regierungspolitik extrem zu bei. Ich könnte jetzt aus der ersten Zeit so viele Beispiele nennen. Ich nehme mal nur eins, das Thema Rente. Mal gar nicht über unsere hervorragenden Konzepte reden, sondern darüber, dass die Bundesregierung am Ende der Sommerpause eine kontroverse Diskussion geführt hat. Wie ist das mit dem Rentenniveau? Soll das bis 2024 oder 2040 gelten? und so weiter. Wahrscheinlich haben Sie, habt ihr alle diese Diskussion verfolgt. Was war das Ergebnis der Debatte? Das Ergebnis der Debatte war, dass alles so ist, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Also ein Nullergebnis. Was aber passiert ist, ist, dass es eine riesige Verunsicherung bei ganz vielen Menschen gibt. Wie oft ich von Bestandsrentnern die Frage gehört habe, bis 2024 ist alles klar, aber danach, was ist denn eigentlich danach? Das haben die damit hingekriegt. Und der Höhepunkt ist natürlich, wir bilden eine Kommission. Seit Peter Harz ist die Aussage, wir bilden eine Kommission, eine Bedrohung, weil die Leute erfahren haben, da kommt nichts Gutes bei raus. Und das ist bei der Rentenkommission ähnlich. Also die ganze Debatte, wo de facto nichts an Veränderungen real passiert ist, hat zu einer Verunsicherung geführt. Und ich kann nahezu jedes Politikfeld durchgehen. Also die Debatte damals, als die Regierung ja fast auseinanderfiel, Seehofer, Merkel, die ja mit einer Intensität geführt worden ist, wo es um circa fünf Leute, wie wir heute wissen, an der Grenze ging, das ist alles nicht mehr normal. Die Verunsicherung, die da bei den Menschen erzeugt worden ist, und die schlimmste Verunsicherung, darüber habe ich schon geredet, ist eben der Punkt, dass die Migrationspolitik von denen immer wieder so hochgeziegelt wird, und zwar funktional. Weil das Ziel ist, die Armen gegen die Ärmsten, die Schwachen gegen die weniger Schwachen auszuspielen. Das ist der Kern, dass der Fokus eben nicht dahin kommt, wo er hingehört, jedenfalls aus unserer Sicht. Und das ist das Problem, dass damit das gesellschaftliche Klima den Bach runtergeht. Und diese Situation haben wir zu verzeichnen. Ich meine, jeder hat doch diese... Entlarvende Äußerung von Friedrich Merz gehört, gehobener Mittelstand, ich meine mit zwei Flugzeugen, mit einem Einkommen von über eine Million im Jahr. Also eine Million hört sich ja so an, okay, wenn er so viel verdient in Anführungsstrichen, ja, aber ich will mal darauf hinweisen, das sind 275 Krankenschwestern, die genauso viel bekommen. Und das verdient kein Mensch. Das ist nämlich inakzeptabel und das ist dann obzön, wenn man sich derartige Summen aneignet. Weil dieser Vergleich macht es meines Erachtens sehr anschaulich. Es kann doch nicht sein, dass in unserem Land die Zahl der Milliardäre wirklich steigt. Und wir haben inzwischen zwei, über 200 Milliardäre. Das ist 1000 mal eine Million. Und auf der anderen Seite haben wir 13 Millionen Menschen, die mit weniger als 1.000 Euro auskommen müssen. Diese Schere muss geschlossen werden. Das ist elementar, wenn man sich für die Einhaltung der sozialen Menschenrechte einsetzt. Und das wird in Deutschland nicht gemacht. Und deswegen ist der Kampf darum, meines Erachtens, eben wirklich ein total wichtiger. Und diese ganzen Zahlen sind Ergebnisse von Politik. Seit 2005, das ist die Einführung von Hartz IV gewesen, seit diesem Zeitpunkt, ist, die Zahl der Vermögensmillionäre hat sich verdoppelt. Und die Zahl der Kinder in Armut hat sich verdoppelt. Und da muss mir keiner mehr mit Berechnungen und Ähnliches, die waren damals die gleichen. Diese Zahlen sind entlarven für eine Politik und sie sind bezeichnend für das Scheitern von Politik. Denn das kann man nicht akzeptieren, weil eine Gesellschaft dann auseinanderfällt, wenn die Entwicklung so weitergeht. Niemand, ein Offenbarungseid für diese Koalition, die damals regierte und die heute weder wieder regiert, ist. Genau, sind genau diese Zahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn und vielleicht weiß der eine oder andere, dass natürlich das Thema Kinderarmut bei mir ganz weit oben auf der Agenda steht. Da auch so ein Netzwerk gegen Kinderarmut gegründet. Das hat auch ein bisschen Wirkung zumindest. Erstmalig steht dieses Thema überhaupt im Koalitionsvertrag. Es gibt auch aus Ihrer Sicht der Bundesregierung die eine oder andere Maßnahme. Ich kann nur sagen, bisher ist die Aufgabe, die da ist, noch nicht angekommen. Wir haben jetzt auch gerade wieder im Bundeshaushalt thematisiert. Sensationell, zum 1.7. nächsten Jahres gibt es 10 Euro mehr Kindergeld. Sensationell. Und dann gibt es nochmal 15 Euro mehr im Jahre 2021. Im Wahljahr, komischerweise. Früher immer gedacht, das ist bei Parteitagen gewesen, aber das ist ganz früher. Aber neben diesen Wahnsinnssummen, der Riesenskandal, dass das bei denjenigen, die am wenigsten haben, nämlich bei den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern, angerechnet wird, das ist eigentlich unfassbar. Und dann heute meine Kollegin Susanne Fersche sagt, naja, äh, Antwort ist dann ja, das System ist so. Ja, dann muss man das System ändern. Dann muss doch noch möglich sein, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die es am nötigsten brauchen, wenigstens diese bescheidenen Mittel bekommen. Das ist doch wirklich nicht akzeptabel. Oder ein anderes Beispiel. Nach dem Sozialgesetzbuch gibt es für Schülerinnen und Schüler 100 Euro, Davon 70 oder 60, du weißt es besser, 70 zum, im ersten Halbjahr und 30 im zweiten Halbjahr. Diese Summe, diese Summe ist seit zehn Jahren gleich. Und muss sich mal einer vorstellen, wenn man also diese Zuschüsse bekommt, hat man nicht etwa Reserven. Man also soll man mit 70 Euro ernsthaft eine Einschulung finanzieren. Also mit einem Schulranzen, vielleicht noch mit mahlzeug ja, das ist ja undenkbar. Und da frage ich mich, wieso ist es dann nicht möglich, hier zumindest für angemessene Veränderungen zu sorgen, wenn wir auf der anderen Seite Milliarden in den Rüstungsetat stecken. Das ist doch nicht normal und da werden eben Menschenrechte verletzt und zwar Menschenrechte von den Heranwachsenden. Und das können und werden wir nicht akzeptieren und deswegen muss das immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht werden. Zumindest ist das das Ziel, was wir als Linke haben. Und ja, mit diesen Entwicklungen, übrigens Sabine Zimmermann, die hier sitzt, hat das dankenswerterweise abgefragt, das sind nicht Zahlen der Linken, sondern es sind Zahlen der Bundesregierung, die uns diese Zahlen zur Verfügung steht, die eigentlich damit auch wissen müssen, was ihre Handlungsoptionen sind. Das finde ich ist das eigentlich Schlimme, dass man weiß, wie die Situation ist und dass man dann in den Beratungen, wo es möglich ist, wie in dieser Woche, letztlich keine Weichenstellung vornimmt. Das ist wirklich unverzeihlich, dass man zuschaut, dass heute Kinder, die heranwachsen in unserem, jetzt sage ich noch mal bewusst, reichen Land, nicht gleiche Chancen haben. Das ist im Übrigen, hat noch gar nichts mit Links zu tun. Das ist eine reine humanistische, selbst aus marktwirtschaftlicher Logik ist das unvernünftig. Denn wir wissen bei keinem Kind, wer der neue Einstein ist. Selbst aus dieser Logik, ist das nicht zu akzeptieren. Und trotzdem wird es gemacht. Es geht ganz schnell bei der Beschaffung von Waffensystemen, ganz schnell. Milliarden werden dort ausgegeben. Wir sind kurz vor 40 Milliarden. Eine irre Zahl, eine irre Zahl. Und keine dieser Waffen wird produziert als Anschauungsmaterial, sondern um eingesetzt zu werden, wo wir neue Ungleichheit auf der Welt schaffen. Und dann geht es auf der anderen Seite nicht. Und wir produzieren damit diejenigen, die unter Kinderarmut leiden, das ist häufig so, dass es Probleme in der Schule gibt. Das ist häufig so, dass Sie eine Biografie haben, die sehr, sehr früh in Armut führt und die dann am Ende auch in Altersarmut endet. Das, finde ich, können wir nicht zulassen. Und ja, auch um diesen Kampf bei Menschenrechten geht es. Und ich will dann schon auch damit schließen, dass es ja den schönen Satz gibt in einem hier allen bekannten Lied, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ja, ich bin der festen Überzeugung, alles, was wir auf diesem Gebiet an Veränderungen erreichen können, wird nicht durch schlaue Anträge im Bundestag erreicht werden, sondern es muss erkämpft werden. Und ich wünsche mir auch von der Konferenz, dass es ein Stück weit einen Impuls an uns alle gibt, ja, diesen Kampf um Menschenrechte, um soziale Menschenrechte in unserem Land, in Europa und auf der Welt zu führen. Herzlichen Dank.